Liebe Politikdarsteller und Darstellerinnen, Rinnen, Rinnen, Rinnen, Rinnen, aber oberinnen So, genau Ähm, Ich hätte ein unmoralisches, moralisches Angebot. Für all jene, die vielleicht doch nicht so ganz an einer Corona-Impfung interessiert wären, aber vielleicht doch, damit sie halt auch was von dem Pharmakuchen naschen dürfen. Ich weiß nicht, die vielleicht doch Psychopharmaka. Sozusagen, wenn wir jetzt so weitermachen gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka. Und ich sag, Alkohol ist grundsätzlich okay. aber dann mit Abstufungen, ja? Du also Valium oder... oder... Äh, naja, na Valium. Oder, ja, was sagt man da noch? Äh, Benzodiazepam oder... oder... Äh, Plus, aber das, das, das haben sie verboten. ja, Naja, Arsch. Dabei hat es unsere, unsere, Wiener, unsere Wiener Suchtkultur ausgemacht. Die Wiener Mischung, das war nicht der Alvarada-Kaffee, das war Alkohol und Tabletten. Ne? Ab was Donners, ab was Und immer ein bisschen noch im Hamsterrad geräumt. Mhm. Die Kaiser hier von Österreich hat es gemacht Man schaue ins Sisse-Museum und bewundere das Kochsbesteck von der Königin von Ungarn Österreich. Mhm. Prost. Ich nehme mal an, es wird ein Zäpfchen ein sein. Zäpfchen, genau. und dann ein... hatten wir, was haben wir noch? Was ist das da oben? Ist das 0,03. Ja. Das war was? Ein Schmerzmittel. Kokain ist schmerzmessend, spannungslösend, mhm. antidepressiv, schmerzdämpfend und stimmungshebend. Was auch ganz interessant ist, finde ich, dass man hier in der Hofapotheke auch Zigaretten gegen Asthma hergestellt hat, wo mhm. es auch noch steht, werden nur über. Ärztliche Verordnung verabfolgt. Einmal mit Strammonium mhm. und einmal mit Cannabis. Also Cannabis kennt jeder vom Hören sagen bei uns. Cannabis hat ja entspannende Wirkung, muskelentspannend. Scheinbar diese, diese Wirkung nutzt man Aus. Ja. Ja.